Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses. Ich stelle fest, dass Form und auch fristgerecht geladen wurde, Ihnen auch die Unterlagen zeitgerecht zugingen zur Anwesenheit. Es ist entschuldigt, Herr Stadtrat Spindler, er wird vertreten durch Herrn Stadtrat Schiedelmeier. Herr Stadtrat Schlagbauer wird vertreten durch Herrn Stadtrat Bechstedt und Herr Stadtrat Reichart wird vertreten durch Herrn Stadtrat Stachel. Vom Donaukurier begrüße ich Herrn Heimerl und Frau Grasser von der Neuburger Rundschau. Gibt es Änderungswünsche zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Tagesordnungspunkt 1, Finanzlagebericht. Keine wesentlichen Änderungen zu dem, was ich bislang vorgetragen habe. Nächste Übersicht, bitte. Auch hier die Grafik zeigt, dass wir im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten Jahren mit zwar soliden, aber trotzdem deutlich unter dem Schnitt liegenden Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Insgesamt aus meiner Sicht eine durchaus in Anbetracht der Krisensituation, die wir noch vor einem Jahr hatten, solide Situation und belastbare Einnahme die uns auch die nächsten Jahre weiterhelfen wird und die Rücklagenentnahme schonen wird. Noch eine Information zum Einlagensicherungsfonds. Wir werden das dem Protokoll auch so beilegen. Basierend auf einem am 17.02.2017 veröffentlichten Vorschlag des Vorstandes des Bundesverbandes Deutscher Banken, ist vorbehaltlich der Zustimmung der Delegiertenversammlung am morgigen Tag, am 5.4., eine Reform des freiwilligen Einlagensicherungsfonds der privaten Banken ab 1. Oktober diesen Jahres geplant. Für Bund, Länder und Kommunen sowie bankähnliche Kunden entfällt der Schutz ab 1.10. oder soll ab 1.10.2017 entfallen. Bestandsschutz für bestehende Anlagen gilt. Die Kommunen werden als professionelle Investoren eingestuft, da laut Bundesverband Deutscher Banken notwendigen Kenntnisse, die notwendigen Kenntnisse dort vorhanden sind. Hierdurch kann die Stadt Ingolstadt mündelsichere Anlagen nur noch bei Landesbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken vornehmen. Unsere Anlagenstrategie, die wir das letzte Mal gemeinsam vorgesehen haben, entfällt damit ersatzlos. Sobald der Bundesverband der Deutschen Banken der Reform zugestimmt hat, wird die Dienstanweisung für die Geldanlagen bei der Stadt Ingolstadt an die neuen Verhältnisse angepasst und dann auch umgehend in Kraft gesetzt. Soweit zum Finanzlagebericht. Gibt es dazu Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2. Verbund, Tarif in der Region Ingolstadt. Gibt es dazu Wortmeldungen? Gegenstimmen? Keine einstimmig befürwortend. In den Stadtrat. Digitales Gründerzentrum für die Region Ingolstadt, Interimsräumlichkeiten. Gibt es dazu Fragen? Gegenstimmen? Auch hier einstimmig befürwortend. In den Stadtrat. Neustrukturierung der Referate. Vier und Fünf, gibt es dazu Wortmeldungen? Keine Gegenstimmen, auch keine einstimmig. Grundsatzbeschluss zum Verkauf von Wohnbaugrundstücken. Hier muss ich noch eine Ergänzung machen, die wir auch zu Protokoll geben. Im Bebauungsplan 611a sind unter anderem Grundstücke für Mehrfamilienhausbebauung vorgesehen. Drei davon sollen der Stadt Ingolstadt zugeteilt werden, im Lageplan orange gekennzeichnet. Dazu heißt es im Vortrag der Vorlage 137-17, fälschlicherweise, dass alle drei Grundstücke mit einer Zweckbindung für den Bau sozial orientierter Wohnungen ausgeschrieben werden sollen. Im Sinne einer möglichst breiten Durchmischung der Bewohnerstruktur soll demgegenüber das nördlich gelegene Grundstück mit der Bezeichnung WA4 im beiliegenden Plan, ebenfalls orange gekennzeichnet, ohne Zweckbindung ausgeschrieben werden. Mit Zweckbindung werden nur die beiden südlich gelegenen Grundstücke östlich und westlich des Rosengartens ausgeschrieben. Das geben wir, wie gesagt, als Ergänzung zur Vorlage, so zu Protokoll. Gibt es dazu Fragen? Herr Stadtrat Lange. Herr Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir die Liste der Preise für Wohnbaugrundstücke, die wir erst vor kurzem vor uns liegen hatten, zu den Grundstücksverkäufen 2016 anschaue, dann muss ich schon feststellen, dass wir hier jetzt wieder einen Schlag drauflegen. Klar ist die Entwicklung der Immobilienpreise in Ingolstadt tatsächlich so, dass die auch weiterhin steigen, aber ich habe doch größte Bedenken, dass wir als Stadt da weiter mitmachen sollten und Sie wissen auch, dass ich weiterhin ein absoluter Gegner der Versteigerung von Wohnbaugrundstücken bin, egal ob jetzt für mit Sozialbindung oder ohne Sozialbindung und auch egal ob für Mehrfamilienhäuser oder Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Deswegen kann ich dieser Vorlage so nicht zustimmen, zumal die dieses Verfahren für mich jetzt noch nicht ganz klar ist, die farblich markierten Grundstücke, die dort jetzt aufgeführt wurden in Orange, Gelb und Blau da und Grün, da schließe ich jetzt mal daraus, dass das die einzigen Grundstücke sind, über die die Stadt auch äh, die Verfügungsgewalt hat, weil sonst macht es für mich keinen Sinn, dass andere Grundstücke nicht farblich markiert sind. Das wäre noch eine Frage damit, aber unabhängig davon, das Bieterverfahren gehe ich nicht mit. Die letzte Frage ist richtig, dann äh, möchte ich noch mal. ich habe es schon mal getan, darauf hinweisen, dass wir keine Versteigerung vornehmen, sondern wir vergeben nach einem Biederverfahren. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Da gibt es einen Mindestpreis und der kann überboten werden. Eine Versteigerung ist ganz was anderes und wir wollen auch bei diesem Biederverfahren bleiben, weil wir auch der Bevölkerung, die jetzt über den sozialen Einkommen liegen und nach dem Punktesystem unseres einheimischen Modells nicht genügend Punkte bekommen, trotzdem die Chance geben wollen, von der Stadt Ingolstadt Grundstücke zu erwerben. Und äh, die letzte äh, Frage, warum es wieder teurer geworden ist, das hängt ganz einfach mit dem Einkauf und auch mit dem Umlegungsverfahren zusammen. Wir orientieren uns immer am Einlagewert, der im Umlegungsverfahren zustande kommt und an dem wird auch der Grundstückspreis festgelegt, der aber, wenn man den Verkehrswert nicht nur hier, sondern auch bei anderen Bebauungsplänen zugrunde gelegt, zwischen 50 und etwa 70 Prozent des Verkehrswerts liegt, wie wir die Grundstücke verkaufen. Dazu gibt es noch einen Sozialpreis, der noch mal günstiger ist. Also zu den Preistreibern gehört die Stadt Ingolstadt mit Sicherheit nicht. Würden wir alle Grundstücke nach dem Biederverfahren auf den Markt bringen, dann hätten wir Mehreinnahmen in Größenordnung mehrere Hunderttausend oder Millionen. Das wollen wir nicht. Wir wollen eher dämpfend auf den Grundstücksmarkt wirken, aber beim Einkauf sind wir natürlich gebunden an Gutachten, die wir in Auftrag geben und diese Gutachten liegen den weiteren Preislegungen zugrunde. Herr Stadtrat Werner. Ja. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben schon vor Jahren das Bieterverfahren kritisiert, weil es eben doch preistreibend wirkt und gerade beim Wohnungsbau ist das natürlich schon eine bittere Pille, die sich natürlich auch preissteigernd dann auf das Mietniveau auswirkt. Ich darf erinnern, dass man, und das muss man sich mal vor Augen führen, dass wir in Hagau in Hagau im Zuge des Bieterverfahrens ein Grundstück für 700 Euro den Quadratmeter verkauft haben und in, und in Friedrichshofen äh, 12 oder 1400 Euro pro Quadratmeter. Äh, wenn dann da Mehrfamilienhäuser drauf errichtet werden, dann glaube ich, äh, muss man kaum mehr als eins und eins zusammenrechnen, um sich auszumalen, wie hoch die Mieten dann da sein äh, werden. Also mit diesem Instrument sollte man sehr, sehr zurückhaltend umgehen. Ich kann natürlich schon verstehen, dass äh, auch eine Stadt nichts zu verschenken hat, aber sie hat eben äh eine, noch eine ganz andere Aufgabe als ein Makler, der äh, versucht, äh, zu einem möglichst hohen Preis ein Grundstück an die Frau oder an den Mann zu bringen, sondern wir müssen es schon im Auge äh, behalten, dass wir mäßigend auf, das, äh, auf die Entwicklung der Immobilienpreise hinwirken äh, und da kann ich in den letzten Jahren von einer Mäßigung überhaupt nichts äh, erkennen und äh, deswegen werden wir auch äh, weiterhin äh, nur in ganz seltenen Ausnahmefällen einem Bieterverfahren äh, zustimmen. Äh, insofern äh, können sich die Bürger darauf verlassen, dass wir uns nicht beteiligen an einer Politik, die preistreibend wirkt und da können Sie jetzt noch so viel dagegen anargumentieren, die Fakten sprechen einfach eine andere Sprache, dass die Immobilienpreise in Ingolstadt sind geradezu explodiert. Wir gehören zu den Städten mit den höchsten Preissteigerungen, was Immobilien betrifft, überhaupt in ganz Deutschland. Gut, wir sehen schon ein, dass das auch dem Erfolg, dieser, dem wirtschaftlichen Erfolg dieser Stadt und vor allen Dingen der großen, erfolgreichen und Unternehmen hier geschuldet ist. Aber die Möglichkeiten, die man dann halt äh, als Stadt hat, Preisdämpfen zu wirken, die wollen wir auf alle Fälle nutzen. Darf ich noch äh, kurz ergänzen, bevor ich Herrn Süßbauer das Wort gebe. Äh, wir könnten eigentlich die Diskussion aus dem Protokoll eins zu eins übernehmen und dann würde man sich die Folgediskussionen sparen, indem man sagt, wir nehmen das wieder zu Protokoll, was wir die letzten und vorletzten Male dazu auch diskutiert haben. Das ist immer das, ist immer das Gleiche. Wir haben wir machen es natürlich nicht, Herr Stadtrat Werner, weil wir äh, Ihre Varianten durchaus schätzen. Äh, wir sind nicht Preistreiber, das wissen Sie, sondern die Stadt bringt Grundstücke auf den Markt, die zum Teil 50 Prozent, und das ist die Masse, 50 Prozent unter dem Verkehrswert liegen. Und die Biederverfahren, übrigens nicht 1400 im Friedrichshofen, das ist falsch, sondern 1200, die Biederverfahren geben halt den Marktwert wieder. Und in Oberhaunstadt, um das abschließend zu sagen, äh, Entschuldigung, Herr Süßbauer, da sind gerade mal zwei Einfamiliengrundstücke, die wir am Bieterverfahren auf den Markt bringen. Herr Stadtrat Süßbauer. Herr Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, der Bürgermeister hat meine Ausführungen ja bereits vorweggenommen. Wir, äh, wir, das, wir, das, wir, das öfter macht, nehmen das zu Protokoll, äh, dass man mindestens ein Drittel billiger sein als auf dem Markt. Ich möchte aber noch ergänzen, dass Mehrfamilienhäuser die Grundstücke die da eine höhere Bebauung haben, einen höheren Gewinn haben, dass das für die Miete – und das werden in der Regel Mietwohnungen sein – eigentlich den geringeren Erfolg hat, beziehungsweise den geringeren Beitrag hat für eine Mietwohnung das, der Grundstückspreis, sondern das ist mehr die Ausstattung und die eine Wohnung konzipiert ist. Herr Stadtrat Lange. Ja, Herr Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, zwei Anmerkungen dazu. Erstens mal tragen wir das natürlich immer vor, weil bekanntlich die Hoffnung zuletzt stirbt und wir immer noch davon ausgehen, dass Sie irgendwann mal auch anfangen, über die Auswirkungen von Bieterverfahren nachzudenken, vielleicht dann im nächsten Jahr mal wieder, der nächste Versuch. Und die zweite Anmerkung ist, das ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen. Ich habe das im Stadtrat und da gebe ich Ihnen recht, aber ich sage es jetzt nochmal, damit es wieder ins Protokoll kommt, selbst vorgetragen vor anderthalb Jahren, dass der IVD, der Immobilienverband Deutschland bei Ingolstadt zur Entwicklung der Preise und auch zur Entwicklung des des bezahlbaren Wohnraums ganz klar gesagt hat, wenn eine Stadt sich an Überbieterverfahren an Preissteigerungen beteiligt, dann ist das kontraproduktiv für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Und da muss ich Ihnen auch widersprechen, Herr Kollege Süßbauer, es hat sehr wohl Einfluss auf den Preis einer Mietwohnung, ob die 1.200 Quadratmeter gezahlt haben für das Grundstück oder 700 Quadratmeter für das Grundstück. Das ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung. Wenn man die Rechnung beherrscht, ist auch in Ordnung. Sie werden doch nicht glauben, dass ein Investor nur deswegen die Miete senkt, weil er günstiger an ein Grundstück gekommen ist. Da müssen Sie eine Mietbindung mit einbringen, und das ist ganz, ganz schwierig. Darüber haben wir uns auch ausführlich unterhalten. Herr Stadtrat, darf der Herr Stadtrat Süßbauer noch kurz was drauf sagen, bitte, und dann der Herr Stadtrat Stachel. Nur kurz, noch, Herr Bürgermeister, ich habe heute fröhlicherweise in der Zeitung gelesen, dass Ingolstadt die meisten Baugenehmigungen aller bayerischen Großstädte hat, erheblich mehr als Augsburg, äh, ich mit 1300, wir haben 2000, äh, wo, wobei äh, bekanntlicherweise Augsburg äh, noch einmal so groß ist. Also es tut sich was auf dem Wohnungsmarkt und es tut sich vor allen Dingen was auch in, von den Investitionen privat oder von den Immobilienhändlern, egal, wir haben... Wir sind auf dem Weg, dass wir trotz das der hohen Grundstückspreise, dass wir auch Wohnraum schaffen und das ist, glaube ich, wichtig. Herr Stadtrat ja, Herr Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, äh, es war ja interessant zu hören, dass also in Hagau, können Sie das nochmal wiederholen, Herr Kollege Werner, was da äh, geboten wurde für das Grundstück oder was Sieb gezahlt wurde? 700 Euro. Am 700 Euro. Ist die Wohnqualität in Hagau um ein vielfaches höher hätte ich jetzt bald gesagt als in Ohranstadt. Wie schätzen Sie das? Ja, der Hintergrund der Frage ist der hier haben wir ja auch ein, hier haben wir Nein, hier haben wir hier haben wir ja doch auch einen Preis, den wir anbieten. Und in der in in bezahlt werden muss, voll bezahlt werden das ist Wer, wer das nicht, nicht erkannt hat, der lebt verkehrt. Das muss man also sagen, der steht also nicht im Wettbewerb. Wir sehen doch das auch anhand der Preise von den, von den Firmen. Es ist so. Und wenn Sie hergehen und sagen, äh, äh, bei uns äh, ist es so teuer, ja, warum ist es so teuer? Glauben Sie nicht, dass Audi zum Beispiel auch die Preise mitbestimmt. Das geht schon an, einmal beim, beim Lohn das also weit über Niveau vom, vom Landesdurchschnitt ist. Und so geht eben das fort. Wenn Sie halt äh, einen Monteur halten wollen, Sie können nicht mithalten mit Audi, aber Sie können versuchen, dass Sie sagen, gut, du kriegst mehr als meinetwegen Tarif und da noch eine Vergünstigung und dies und jenes. Das schlagt aber dann letztendlich auch auf den Preis durch. Nicht? Und das kostet halt dann mehr. Und nochmal, Angebot und Nachfrage regeln halt auch einen Preis. Und das ist da, die Landwirte sind doch auch nicht dumm, die sagen ja, was wir vor fünf Jahren verkauft haben, das gehen wir doch heute um, zu den Preisen immer her. Also, dann habe ich einen Einkauf schon her und dann ist klar, dass ich das, dieses, äh, dieses Delta äh, doch weitergeben muss. Das kann ja doch gar nicht anders sein. Ja, immer. man In Hagau für 700 Euro den Quadratmeter äh, verkauft hat. Herr Stadtrat Werner, ich habe vorher eingangs mehrfach gesagt, dass wir einen Gutachterpreis haben und zum Gutachterpreis erwerben wir Grundstücke. Und zwar Brutto-Ackerland, Bauerwartungsland. Das wird so kommuniziert und wir übernehmen diesen Gutachterpreis. Und dann muss man wissen, dass im Laufe der Entwicklung eines Bebauungsplanes natürlich auch erhebliche Risiken dabei sind, die wir als Stadt auch tragen. Das heißt, wenn der Bebauungsplan aus welchen Gründen nicht gesetzt wird, dann haben wir teures Erwartungsland gekauft und können es nicht bebauen. Wir haben... Ja, das ist passiert. Das, nein, nein, nein, das haben wir nicht alles in der Hand. Wir haben einen Bebauungsplan aktuell, der so wie vorgesehen eben nicht bebaut werden kann, aus unterschiedlichen Gründen. Und wir hatten in Etting draußen, das weiß ich jetzt zufällig, einen Bebauungsplan äh, Westerberg 2, der hat sage und schreibe neun Jahre gedauert, bis er gesetzt wurde. Dann haben Sie Archäologie, dann brauchen Sie Ausgleichsflächen, dann müssen Sie genauso viel einlegen wie jeder Private, das sind 38, 40 Prozent. Und wenn Sie das alles mal zusammenrechnen, ohne jetzt von Verzinsung zu sprechen, dann kommen Sie halt auf einen Preis, der im Umlegungsausschuss so beschlossen wird, im Umlegungsverfahren festgelegt wird. Und der Herr Kollege Stachel hat natürlich recht, wenn Sie sich hier den Sozialpreis von Oberhornstadt anschauen, der liegt bei 380 Euro. So verkaufen wir. Und der Verkehrswert liegt halt ums Doppelte höher. Das werden auch die Bieterverfahren wieder zeigen. Also wir sind sehr sozial eingestellt. Und ich möchte schon einmal dazu sagen, dass das einheimische Modell, das wir vor Jahren eingeführt haben, mit Unterstützung der Koalitionsfraktionen meiner Feder entstammt. Und deswegen können die Einheimischen so günstig diese Grundstücke kaufen. Das darf ich auch am Rande mal durchaus erwähnen. Also Bieterverfahren, um das nochmal zu sagen, ist nichts Unanständiges. Es spiegelt den Verkehrswert wieder, und wir gehen sehr moderat damit um. In Oberhaunstadt sind es zwei Einfamiliengrundstücke, mehr nicht im gesamten Bauungsplan. Und wenn man von dem Preis 1200 Euro in Friedrichshofen spricht, muss man wissen, dass das Geschosswohnungsbau ist, mit einer Gfz von 0,8, nicht Einfamilienhausbebauung. Wenn das alles relativiert wird, dann stimmt die Rechnung wieder. Sie sind gegen das Biederverfahren, Sie bringen Ihre Gründe dagegen vor, das ist Ihr gutes Recht. Der Stadtrat oder Finanzausschuss wird letztendlich entscheiden, ob wir dem Biederverfahren näher treten oder nicht. Und damit steht die Vorlage zur Abstimmung. Wenn Sie der Vorlage so zustimmen, bitte ich Sie um Ihr Handzeichen. Ich bitte, Gegenstimmen anzuzeigen. Gegen drei Stimmen, so beschlossen. Vielleicht noch eine zusätzliche Information am Rande. Äh, Herr Kollege Werner, Sie haben ja mal von einem alleinstehenden, jungen Mann gesprochen, der sich ehrenamtlich sehr stark engagiert in Pettenhofen und nicht zum Zug gekommen ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass in Pettenhofen die letzten Grundstücke nach dem einheimischen Modell verkauft worden sind an einen jungen Mann, unverheiratet, ohne Kinder, der hat den Zuschlag bekommen und das letzte Grundstück an ein Pärchen, noch nicht verheiratet, beide noch nicht mal 20 Jahre, keine Kinder. Also die kommen mittlerweile zum Zug. Ja, das ist so, Herr Stadtrat-Bechstedt. Das zeigt aber auch, dass langsam eine gewisse Entspannung eintritt. Und dass der Druck nicht mehr ganz so groß ist und man nicht mehr unbedingt zwei Kinder braucht, damit man mit dem einheimischen Modell die Punkte bekommt. Insgesamt denke ich, auch eine Entwicklung, die der Tatsache geschuldet ist, der Herr Stadtrat Süßbauer hat es eingangs gesagt, dass die Stadt Ingolstadt eben relativ viel Bauland in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat. Das nur am Rande noch ganz kurz erwähnt, eine durchaus erfreuliche Entwicklung. Tagesordnungspunkt 6, Änderung der Verordnung über Parkgebühren. Frau Stadträtin Klein. Herr Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, ähm, bei dieser Vorlage liegen noch Unklarheiten bei unserer Fraktion vor. Wir haben da noch Klärungsbedarf und äh, würden deshalb äh, das heute gern zurück in die Fraktionen geben, um es dann im Stadtrat abschließen zu können. Wenn Sie mit einverstanden sind, machen wir das so. Erübrigt sich die Wortmeldung dann. Vielen Dank. Dann äh, Programmgenehmigung für die Sanierung von Leichtflüssigkeitsabscheidern. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Keine. Mal schauen. Gegenstimmen sehe ich auch nicht. Einstimmig befürwortend in den Stadtrat. Staatliche Berufsschule 1, Programmgenehmigung für die Werkstätten. Gibt es dazu Fragen? Keine dann würde ich Sie um Ihr Handzeichen bitten, wenn Sie dem zustimmen. Es Sind Gegenstimmen angezeigt, einstimmig, so beschlossen. Neufassung, Benutzungssatzung und der Gebührensatzung. Gibt es hierzu Wortmeldungen, Gegenstimmen, einstimmig, befürwortend in den Stadtrat. Neufassung, nochmal Benutzungssatzung, Gebührensatzung, Schulmedienzentrale. Gibt es hierzu Wortmeldungen, Gegenstimmen. Keine, auch das geht einstimmig, einstimmig befürwortend in den Stadtrat. Nochmal Nein, die haben wir bereits. Sanierung Bühnentechnik. Die Punktzuganlage wird teil erneuert oder generalsaniert. Gibt es dazu Wortmeldungen? Gegenstimmen? Einstimmig befürwortend in den Stadtrat. Einführung einer Theaterkarte beim Stadttheater Ingolstadt. Gibt es dazu? Fragen, Gegenstimmen, einstimmig, befürwortend in den Stadtrat. Erhöhung der Wochenstundenzahl, Jugendsozialarbeit an der Lessing-Grundschule. Gibt es dazu Wortmeldungen? Frau Stadträtin Klein. Eine Nachfrage, Herr Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen. Bei der Durchsicht der Vorlage ist mir natürlich klar geworden, warum der Bedarf an der Lessing-Schule besteht zur Erhöhung dieser Wochenstundenzahl. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass die Zahl der Einzelfälle in Relation zu den Arbeitszeitanteilen der eingesetzten Kräfte sehr unterschiedlich ist von Schule zu Schule. Gibt es denn da, und darauf zielt jetzt meine Frage ab, auch eine Kontrolle in die andere Richtung dass diese Einzelfälle immer wieder mit den Stundenanteilen der eingesetzten Kräfte abgeglichen werden und dass da auch mal Korrekturen durchgeführt werden, falls irgendwo jemand eingesetzt ist, der gemessen an der, an der Fallzahl zu viel Stunden hm. hat. Herr Stadtrat Inger, bitte. Herr Bürgermeister, Frau Klein, meine Damen, meine Herren, also die Jugendsozialarbeit an den Schulen, an der vom ASD, vom des Jugendamtes kontrolliert und auch evaluiert. Und wir schauen uns eigentlich im Regelfall sehr genau an, was die Fälle machen und welche Fälle die bearbeiten und welcher Umfang da notwendig ist. Aber ich kann es gerne mit dem Jugendamt auch nochmal rückbesprechen, um die Frage nochmal ganz genau mir erläutern zu lassen. Aber wie gesagt, es wird schon sehr genau evaluiert. Und wir hatten ja auch schon Fälle, wo wir Jugendsozialarbeiter dann an anderen Schulen mit eingesetzt haben, weil wir der Meinung waren, die sind an der Schule nicht ausgelastet. Also wir schauen da eigentlich schon relativ genau hin, um zu schauen, stimmt es denn, was die da machen. Das System ist ja in den letzten Jahren, oder müssen wir jetzt ins Detail sehr stark nachjustiert worden, weil am Anfang war das ja nicht so ganz genau geklärt, was macht der Jugendsozialarbeit. Wir haben da inzwischen genaue Profile ausgearbeitet, genau festgelegt, was er machen kann, und dass er unter, unter der Führung des Jugendamtes das macht, nicht der Schulleitung, ist ja ein Mitarbeiter des Jugendamtes, oder vielmehr jemand, der vom Jugendarbeit angeleitet wird, und schauen da eigentlich auch sehr genau hin, was an Fällen anfällt. Frage beantwortet. Gibt es weitere Fragen? Gegenstimmen? Keine. Einstimmig befürworten in den Stadtrat. Grundschule Irgerzheim, Programm- und Projektgenehmigung. Gibt es dazu Wortmeldungen? Herr Stadtrat Bechstedt. Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen. Ich bin ja sozusagen Vertreter im Finanzausschuss. Von den Kosten ist nichts dagegen zu sagen. Aber ich bleibe bei dem, was ich auch im Planungsausschuss gesagt habe. Es passt kein Container in einen ländlichen Raum wie nach Irgertsheim. Der Westen ist die Hauptentwicklungsachse unserer Stadt. Und das, äh, Herr Stachelsans, bitte ruhig. Ich bin auch ruhig, wenn Sie äh, was sagen. Ich finde es unhöflich von Ihnen. Was ist er so. Was finden Sie unmöglich? Unhöflich. Wenn ich mich zu so Wort gemeint habe, dass ich da geredet Sie haben das Wort, Herr, ja, Herr Strafig, Okay, ja. danke. Und es ist, es ist einfach so, ich denke, dass wenn man in Hunsseil ein Schulhaus erweitert, was sehr lobenswert ist, dann fühlt man sich in zeit einfach da zurückgesetzt. Und ich glaube einfach, dass man in Zukunft die Schule zweizügig sein wird. Und deswegen... Ich habe schon mal gesagt, von den Kosten her bin ich nicht dagegen, aber ich werde dagegen stimmen, weil es einfach steht nicht steht hier so Protokoll, Herr okay. Danke. Herr Stadtrat stachel Ja, man könnte glauben, dass man also in Pettenhofen das da, oder Irgersheim der Nabel der Welt ist. Wenn das in der Innenstadt geduldet wird, sage ich, oder eben benutzt wird, dann kann man das auch da draußen nutzen. So muss man es doch letztendlich sehen. Ich kann da nicht sagen, für die Altstadt, da weiß es nicht gut genug. Und, und da draußen äh, können wir es dann erst recht nicht machen. Nein, so kommen wir nicht miteinander irgendwie, wenn man sagt nach dem Floriansprinzip, äh, Heiliger Flang, äh, Florian schützt unser Haus sind Andrian. Also so können wir es nicht machen. Nicht? Ich meine, das ist äh, in der Innenstadt aufgebaut gewesen, und es wird jetzt verlagert und kommt daraus, und die sieht da überhaupt äh, kein Problem und keine Schwierigkeiten. Deswegen so froh dass wir also dort, dort äh, auf die Schnelle was kriegen und dass also der Bedarf gedeckt wird. Das ist das Wesentliche. Herr Stadtrat Lange und dann Herr Stadtrat Enger. Ja, Herr Bürgermeister, ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass wir im Planungsausschuss vom Herrn Oberbürgermeister die Zusage hatten, dass wir heute Fotos von diesen. Äh, Dingern vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ob Sie da sind. Da können wir die über den Beamer kurz mal zeigen. Alle Zusagen, die der Herr Oberbürgermeister macht, werden eins zu 1 eingehalten, Herr Stadtrat Lange. Ich habe es im Kultur- und Schulausschuss bereits gesagt. Die Qualität des Unterrichtes hängt natürlich nicht nur von der Infrastruktur ab, sondern in erster Linie von den Lehrkräften. Das hat mit der Containerbauweise zunächst gar nichts zu tun. Ich weise aber das Wort Provisorium für Containerbauweise zurück. Das sind durchaus sehr ansprechende Schulräume, die da entstehen. Und wir wissen, um die Entwicklung im Westen tritt sie so einher, Herr Stadtrat Bechstedt, wie Sie sie erwarten, ich teile Ihre Meinung, dann werden wir um den Bau einer neuen äh, großen Schule ohnehin nicht herumkommen. Aber das wird sich die nächsten Jahre zeigen, wie die Zahlen sich verändern. Herr Stadtrat Enger, bitte. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Stadtrat Bechstedt, die Prognose, die wir in Hauenwörr und denn das ist ein Schulsprengel, zugrunde legen, ist genau dieselbe, die wir in Irgertsheim zugrunde legen. Und die Prognose für Hunssel und hanwerk gibt eindeutig, äh, sicher, stellt eindeutig sicher, dass die Schulentwicklung dort so sein wird, dass auf Dauer eine vierklassige Grundschule in Hunssel Tragfähig ist. In Irgertsheim ist die Prognose im Moment so, dass wir uns da nicht ganz sicher sind oder nicht sicher sind und deshalb haben wir im Schulentwicklungsplan, das hatte mit den Kosten gar nichts zu tun, damals hat kein Mensch gewusst, dass wir einen kostenlosen Container kriegen, deshalb haben wir im Schulentwicklungsplan vorgeschlagen, zunächst mit einem Container zu arbeiten, um zu schauen, ob die Situation sich verfestigt. Dass das auch in, dem Gesamt, in der gesamten Masse der Baumaßnahmen dem Hochbauamt entgegenkommt, dass nicht alle Baumaßnahmen gleichzeitig umsetzen kann, ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Aber in Ehrgärtsheim ist es auch deshalb richtig, weil wir uns bei der Prognose nicht ganz sicher sind, und sind es meine Böse, Herr Stadler, äh, mit dem Satz, ich glaube, es ist zweizügig, kann ich nicht arbeiten, ich muss mich auf irgendwelche statistischen Daten verlassen, die übrigens auch die Regierung von mir fordert, um es schulaufsichtlich zu genehmigen. Die Regierung will eine gesicherte Prognose über die langfristige Auslastung des Schulen. Gebäude, sonst gibt es keine schulaufsichtliche Genehmigung. Und deshalb haben wir uns hier für den Container entschieden. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Gibt es hier Gegenstimmen? Gegen, zwei Stimmen, so befürworten in den Stadtrat. Ist abschließend. Dann haben wir bereits abschließend beschlossen. Mit drei Gegenstimmen. Darf ich nochmal die Gegenstimmen haben, bitte? Eins, zwei, ja, die Herr von Herrn Werner habe ich nicht gesehen. Drei Gegenstimmen. Rückbau der Brücke und der beiden Rampen, äh, Niederfeld, gibt es dazu Wortmeldungen? Herr Stadtrat Süßbauer, Herr Stadtrat Edel, Fahrerstadträt in Vosswinkel. Es klagt einer von uns, wenn er redet, Herr Edl redet. Dann. Gut, Herr Stadtrat Edel, bitte. Herr Bürgermeister, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, äh, Herr Ring, ich hätte noch eine Bitte, und zwar, ich war in dieser Bezirksausschusssitzung in Rotenturm, als ihre Mitarbeiter die Baumaßnahme vorgestellt haben, die Rückbaumaßnahme, und äh, da wurde nicht ausgeschlossen, dass für den Rückbau der Brücke, ich betone nochmal, für den Rückbau Erschließungsbeiträge verlangt werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, und darum bitte ich Sie, das nochmal klarzustellen. Die Leute draußen sind verunsichert. Sie meinen, dass, äh, wenn, dieser, wenn diese Brücke über das Industrieglas wegfällt, dass sie dann zur, zur Zahlung gebeten werden und es kann ja nicht sein, dass der Bürger für den Rückbau der Brücke Erschließungsbeiträge zahlen muss. Das werden wir konkretisieren. Das ist nicht so, Herr Kollege Edel. Bitte noch die Wortmeldung, Frau Vosswinkel und dann kommt der Herr Stadtrat Ring. Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, zu diesem Thema, mein Kollege Hofmeier hat im Planungsausschuss schon moniert, dass ja in der Vorlage von zwei Varianten gesprochen wird und dass sich die vorgeschlagene Variante von der Stadtverwaltung als die günstigere darstellt. Ich hätte gerne die zweite Variante auch gesehen und wollte noch mal darauf aufmerksam machen, warum wir die bis heute noch nicht haben. Die Kosten für die zweite Variante, wir halten es nach wie vor für die nachhaltigere Entwicklung. Wir wissen nicht, was in zehn Jahren mit dem Gewerbegebiet in der Manchinger Straße passiert. Es wäre ja auch eine Aufwertung, wenn da die Möglichkeiten wären, Gleise zu verlegen, wesentlich günstiger, als wenn wir da eine neue Brücke bauen müssten. Deswegen hätten wir gerne diese zweite Kostenvariante und wollen nochmal auf diese Möglichkeit hinweisen. Danke. Wir haben hier eine Vereinbarung, Frau Stadträtin Vosswinkel, mit äh, ihren Campus, dass die Trasse, Gleistrasse frei bleibt, nicht bebaut wird, sodass man auch noch in zehn Jahren, wenn es denn notwendig sein sollte, dort neue Gleise verlegen kann, um einen Zug wieder einzusetzen. Momentan macht es keinen Sinn, eine Brücke neu zu bauen vor dem Hintergrund, dass mit 90 Wahrscheinlichkeit kein Zug mehr draußen fahren wird. Trotzdem, wir wollen uns nichts äh, verbauen. Ich habe gerade die Vereinbarung noch einmal bekommen, auch mit äh, Ihrem Campus. Die sind in Kenntnis gesetzt, die können damit gut leben. Also es passiert überhaupt nichts. Wir bauen die Trasse nicht zu. Und jetzt noch einmal die Beantwortung der Frage, auch für das Protokoll von Herrn Stadtrat Edel, dass der Rückbau der Rampe nicht umgelegt wird auf die Anlieger, Herr Stadtrat Ring. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ettel. ich bin dankbar, dass Sie noch nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen und wir das klarstellen können. Es ist ganz klar so, dass diese in der Projektvorlage ausgewiesenen 660.000 Euro für den Rückbau und natürlich auch die 14.000 Euro, die wir dann noch für die Kassler Sonderborde drin haben, nicht von den Bürgern zu tragen sind und nicht umgelegt werden. Und insofern der Differenzbetrag daraus, das sind dann, glaube ich, 726.000 Euro in die Umlage gehen. Danke sehr. Herr Stadtrat Süßbauer und Herr Stadtrat Springel, Bürgermeister, ich möchte nur darauf hinweisen, dass in der Planungsausschusssitzung, glaube ich, auch zugesagt wurde, dass eine Anliegerversammlung, also der betroffenen Anlieger, noch durchgeführt wird, um das ganz deutlich zu sagen. Herr ja, Ring, direkt drauf bitte. Ja, danke Herr Bürgermeister. Das ist so, ist auch mit dem Tiefbauamt schon abgestimmt. Haben wir in der letzten Amtsleiterbesprechung so vereinbart, kann ich bestätigen. Danke. Herr Stadtrat Springel. Ja, ich erinnere nur, nur noch einmal daran, dass der Herr Oberbürgermeister Lösler ja zur Stadtratssitzung äh, zugesagt hat, dass diese Kostenaufstellung, diese Tabelle in der Sitzungsvorlage ergänzt wird durch die Einnahmen durch Anlegerbeiträge. Und der Herr Oberbürgermeister setzt ja seine Zusagen eins zu eins um. Das heißt, äh, zur Stadtratssitzung haben wir dann eine erweiterte Tabelle. Wir können davon ausgehen, dass das zur Stadtratssitzung vorliegt. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Gibt es hier Gegenstimmen? Einstimmig, befürwortend in den Stadtrat. Damit sind wir am Ende des öffentlichen Teils.